Ja, Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wähle einfach die späte Stunde, um auf eine Beobachtung der letzten Tage zu reagieren, die gar nicht mal so untypisch ist, auch für eine Phase, in der wir uns gerade befinden, besonders in Sachsen. Und die natürlich in vergleichbarer Art und Weise schon zu Beginn der Pandemie im Winter letztes Jahr beobachtbar war, nämlich dass die die öffentlich zur Verfügung gestellten Hilfsmittel, Tools und Plattformen nicht in den Größenordnungen skalieren, wie wir uns das alle wünschen. Das hat ganz verschiedene Gründe und es ist auch müßig darüber nachzudenken, warum das alles so sei äh, und warum äh, bitte Opal oder LernSax nicht dieselbe Performance hat wie äh, Microsoft Teams oder Google Classroom. Fakt ist, dass Sie, wenn Sie im öffentlichen Dienst und mit personenbezogenen Daten arbeiten müssen, dass es einfach Vorbehalte in Bezug auf den Datenschutz und den Austausch personenbezogener Daten gibt. Das muss man ernst nehmen. Nun ist aber die Frage, was man als Alternative zu Lansax empfehlen kann. Lansax ist eine Plattform, die mehr oder weniger in den, denjenigen, die mit Moodle arbeiten, weil es darauf aufsetzt, ähm, sehr, sehr gut arbeiten können. Ähm, es hat ein komplettes Verwaltungssystem, Klassenverwaltungssysteme, bietet die Möglichkeit, Kursbausteine, Kurse anzulegen und äh, Prüfungen ab, zu absolvieren, ähm, Aufgaben einzustellen und herunterzuladen. Jetzt ist mit, dem, mit der Verlängerung des Lockdowns das passiert, was erwartbar war, nämlich, dass es zu erheblichen Störungen in der Benutzung dieses Dienstes kam. Sie sehen hier, ich benutze ja einen Service wie Netzwelt. Netzwelt sammelt Störungsmeldungen ein, die sich jetzt speziell auf, hier in, auf den Fall mit Lernsax beziehen. Und ich erspare Ihnen jetzt den Blick auf die Live-Störungskarte. Sie sollten alle wissen, wenn Sie damit arbeiten müssen, egal ob Sie Lehrerinnen sind oder SchülerInnen, dass es zu erheblichen Problemen mit diesem Service kommen kann. Jetzt stellt sich im Wesentlichen folgendes Problem dar, die Stoßzeiten, zu denen Sie arbeiten, das ist immer das Wochenende, das heißt, Sie versuchen in dem Fall auf Lernsax alle am Wochenende zuzugreifen, alle ihre Daten einzustellen, Daten zu ziehen und meines Wissens werden auch turnusmäßig Termine ausgegeben, wann man zu welcher Zeit welche Aufgaben einstellen soll und oder nicht. Das ist für so einen Service extrem kontraproduktiv, weil er nämlich tatsächlich nicht auf Lasten vorbereitet ist. Das heißt, wenn Sie sich alle darauf einigten, am Montag um 8 Uhr Aufgaben einzustellen oder am Mittwoch um 8 Uhr Aufgaben einzustellen, dann können Sie damit rechnen, dass dieser Service in die Knie geht und gar nichts mehr funktioniert. Das, was UserInnen dann üblicherweise tun, ist so lange F5 zu drücken ja, und immer wieder neu einen Service zu starten und zu laden. Ähm, damit Sie vielleicht doch irgendwann in den Kö kommen, also das heißt in die Warteschlange, um Dateien einzustellen. Das überlastet den Service noch mehr. Das heißt, er steht noch weniger und noch länger nicht zur Verfügung. Und das ist ein Teufelskreis. Ja, wenn das regelmäßig passiert, dann befindet sich so ein Service permanent unter Last. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder warten Sie darauf, dass ähm, sich die ganze Lage verbessert. Das wird es auf absehbare Zeit und sehr schnell nicht oder Sie wechseln auf eine sichere Alternative, die Sie als zweite Alternative etablieren, neben der offiziellen, ähm, ohne dass Sie darüber aber personenbezogene Daten ablegen, austauschen und natürlich Bewertungen vornehmen, aber auf der Sie kommunizieren und sich austauschen können, ohne dass Sie entsprechendes IT-Know-how haben oder ein eigenes Blog pflegen müssen oder eine eigene Cloud datenschutzkonform einrichten und so weiter und so fort. Das, was ich Ihnen empfehlen möchte als Ausweichalternative die man bedienen kann und sollte, ist das sogenannte Cryptpad. Ähm, um, ähm, um nicht eher zu sagen, der sogenannte CryptDrive mit entsprechenden Anwendungen, die Sie hier tatsächlich ähm, äh, schon auf der Startseite aufgelistet sehen. Den Link zum Service ähm, verlinke ich in der Beschreibung des ähm, äh, Videos. Ähm, was Sie mit dem CryptPad anfangen können, Sie sehen hier, Sie haben eine rudimentäre Office-Umgebung, das heißt, Sie können Textdokumente anfertigen, Sie können Tabellenkalkulationen anfertigen, Sie können ganze Präsentationen anfertigen gemeinsam, kollaborativ mit Ihren Schülerinnen und Schülern, Sie können Umfragen starten und Sie können Kanbans anlegen. Kanban sind im Wesentlichen das, was sich unter den sogenannten Padlet im Moment größter Beliebtheit erfreut in den Schulen. Das heißt, hier hätten Sie die Option, ein solches Padlet, das nicht Padlet heißt, sondern Kanban in diesem Fall, weil es die Struktur beschreibt, ähm, schon in dem CryptPad nutzen können. Ähm, daneben haben Sie ein Whiteboard und ein drive um Dateien anzulegen. Der Zugang ist kostenlos. Ähm, das Ganze arbeitet ende zu Ende verschlüsselt und Sie haben hier eine Option, um gemeinsam mit Ihren Schülerinnen Daten auszutauschen und ich zeige Ihnen gerade, wie das geht. Melden Sie sich einfach an, gehen Sie dann auf Ihr jeweiliges Konto und Sie sehen schon neben verschiedenen ähm, Dokumenten, die ich hier verwende, habe ich bereits einen Kla äh, Ordner angelegt, Ordner Klasse 7. Ähm, und das Besondere an diesen Ordnern ist, diese können Sie einfach freigeben und teilen, Sie können den Zugriff steuern. Und Sie sehen hier die Möglichkeit, dass alle die Zugriffsrechte, die Sie diesen Link kennen, Zugriffsrechte haben auf diesen Ordner und entsprechende Dateien verändern können oder nicht verändern können. Wenn Sie diesen Link kopieren, können Sie ganz einfach ähm, die Dateien in diesem Ordner ähm, austauschen und mit Ihren Schülerinnen kommunizieren. Des Weiteren können Sie den Zugriff freilich steuern, indem Sie ein Passwort vergeben das den Zugriff erschwert und wenn sich Ihre Schülerinnen tatsächlich bei dem CryptPad anmelden, können Sie hier auch eine Zugriffsliste aktivieren, die es personenbezogen erlaubt, ähm, den Dienst zu nutzen und zuzuweisen. Wenn Sie ähm, diese Sicherheitsstufe nutzen wollen, tun Sie das. So ist der Zugriff von außen natürlich erschwert und falls irgendjemand sich den Link gerade kopiert hat, das wird schwierig, in das, den Ordner hineinzukommen. Das ist nämlich nicht ohne weiteres möglich. Jetzt gehen wir, äh, äh, wir mal verschiedene Szenarien durch, ähm, wie Sie so ein solches Cryptpad ähm, äh, nutzen könnten, hier im Ordner für die Klasse 7. Als allererstes bietet sich vielleicht an, ein äh, Dokument anzulegen, das Sie für das gemeinsame Chatting nutzen können. Ähm, und. Dann können Sie hier tatsächlich ähm, einfach ähm, zeilenweise chatten. Ähm, das ersetzt jede Art unsicherer Messenger, WhatsApp, Telegram und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie auf den Datenschutz Wert legen, können Sie ein solches Dokument als Chat-Dokument verwenden. Gehen wir mal zurück. Das liegt jetzt auf der oberen Oberfläche. Das nächste wäre ein Dokument, das Sie anlegen könnten, das einfach äh, Protokoll heißt. Protokoll und indem Sie den, äh, die einzelnen Sitzungsverläufe oder Ihre Stunden dokumentieren. Dann ähm, möchte Sie, könnte Sie es anbieten, dass man so einen Ordner anlegt wie Aufgaben. Und Sie ähm, ahnen es vielleicht. Moment, den benennen wir nochmal um. Ähm, obwohl, benennen wir nicht um. In diesem Ordner können Sie Ihre Aufgaben hinterlegen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch eine Besonderheit. Ähm, Sie können hier jede Art von ähm, Dateien einpflegen, die Sie möchten. Hier jetzt zum Beispiel, das sind die aktuellen BAföG-Regelungen für ähm, die Studierenden in unserem neuen Bachelorstudiegang. Also es ist kein geheimnisvolles Dokument. Aber Sie können diese Dateien via Track and Drop ähm, in, ihrer, in Ihrem Aufgabenordner ablegen. Und Sie sehen, jetzt ist dieser, diese Aufgabe eingestellt und gleichzeitig, das werden Sie auch hier sehen, haben Sie ein Gigabyte an Datenspeicher frei. Das ist nicht so viel, also das heißt, Sie sollten hier keine Videodateien ablegen und keine großen Soundfiles, auch keine großen Bilder. Aber um mit Textdokumenten zu arbeiten, reicht es durchaus aus. Sie können allerdings auch Ihre Aufgaben hier direkt in einem Textdokument ähm, formulieren. Und... Ähm, ich gebe das jetzt das Ganze dem mal den Titel Aufgaben, um das zu illustrieren. Und dieses Dokument können Sie natürlich fortschreiben. Das heißt, das wird verändert und ist immer im je aktuellen Stand für alle Nutzerinnen in, diesem kollaborativ, in dieser kollaborativen Umgebung einsehbar. Dann können Sie hier in diesen Aufgaben einen neuen Ordner anlegen, Wir können Sie es auch anders strukturieren. Ich mache das jetzt mal nur exemplarisch. Lösungen. Und in diesem Ordner können Ihre SchülerInnen Ihre Aufgaben einstellen, ohne dass Sie komplexe Lernumgebungen dafür brauchen, die Sie kontrollieren müssen. Alles ist immer da. Achten Sie nur dann in dem Fall darauf, dass Ihre SchülerInnen sich sehr schnell angewöhnen, bitte Ihre Dokumente mit dem entsprechenden Nachnamen zu versehen und Ihnen nicht Doc1.docx dann überschreiben in Ihren Ordnern. Das heißt, wenn eine Datei überschrieben ist, ist sie weg. Ähm, gehen wir mal weg von den Aufgaben. Sie sehen schon, das ist eine ähm, typische Form, wie man dann kommunizieren kann. Eine andere Form wäre dann, dass man Material anlegt. Äh, für, die -Material, für, die, für, die, äh, für die Sitzungen. Äh, eine andere Möglichkeit ist, dass man äh, Kanbans anlegt, mit denen man... Äh, ich würde gerne keine Vorlage nehmen, mit denen man dann zum Beispiel typischerweise so eine Padlet-Struktur realisieren kann. Ähm, deswegen nenne ich das Ganze jetzt auch mal so Padlet-Wochenplan ähm, und schließe das wieder, damit man mal die Oberfläche sieht. Und so sehen Sie, können Sie Ihr ganzes Unterrichtsmaterial klassenspezifisch präsentieren, können hier gemeinsam arbeiten ohne dass Sie in dem Augenblick auf Lernsax zugreifen müssen, wenn Sie merken, dass sich die Performance des Services nicht wesentlich verbessert. Eine andere Option, die ich Ihnen jetzt zum Schluss noch zeige, das geht jetzt ein bisschen weiter, da können Sie auch äh, gerne sich ausprobieren, ist, dass Sie gemeinsam Präsentationen anlegen. Überhaupt kein Thema in dieser Umgebung. Sie können Umfragen anlegen, das heißt, Sie können auch Ihre Lernerinnen äh, mit Gamification ansetzen, erfreuen. Und schlussendlich haben Sie auch die Möglichkeit eines gemeinsamen Whiteboards. Das heißt, hier haben Sie einen gemeinsamen Desktop oder eine, eine, eine Tafel, auf der Sie gemeinsam arbeiten können. Sie sehen also, das ist eine vollwertige Alternative zu den Services, die Ihnen LernSax anbietet, wenn Sie Prüfungen einmal ausnehmen und zum Zweiten die Benotung und Bewertungsroutinen, die Ihnen LernSax anbietet. Allerdings ist es die eine sehr einfach einzurichtende Form, um ähm, äh, sich möglicherweise ähm, autark zu machen, wenn ein Service nicht zur Verfügung stehen sollte. Und CryptPad genügt den ähm, Datenschutzvorgaben, ähm, die Sie an den Schulen, in den schulischen Umgebungen brauchen. Das ist im Wesentlichen das, was ich Ihnen heute zeigen wollte, also als Alternative zu ähm, zentralen Diensten. Wenn diese ausscheiden, können Sie so mit dem CryptDrive eine sehr einfache ähm, Umgebung, Lernumgebung realisieren, die äh, für die meisten intuitiv zu bedienen ist und für solche Notfälle, wie wir sie jetzt im Moment haben, vollkommen ausreicht. Ich hoffe, dass Ihnen das als Hilfestellung dienen kann ähm, und bin gespannt auf ähm, Ihre Anregungen, Kommentare, Fragen dazu. Ich hoffe, dass ich ähm, Ihnen damit eine echte Alternative zeigen konnte, die Sie dann auch, wenn es ähm, nur tut, einsetzen werden und bin ganz herzlich Ihr Alexander Lasch.